Moin Johnny, ich bin heute zum Reifenwechseln hier. Moin Max, schön, dass du da bist. Ja, heute wollen wir euch mal einen Reifenwechsel zeigen und was dabei zu beachten ist. Für mich ist jeder Reifen gleich, alle sind sie rund und schwarz. Und warum muss ich denn jetzt überhaupt wechseln? Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt in erster Linie mit den Außentemperaturen zusammen und mit den Witterungsbedingungen. Im Sommer ist es warm und vorwiegend trocken. Im Winter ist es kalt, nass und es kommen sogar Eis und Schnee dazu. Das verhält sich natürlich ähnlich wie bei uns. Im Sommer haben wir leichte Sommerschuhe, im Winter haben wir warme Winterschuhe. Ja gut, Johnny, auf geht's. Dann lass uns die Schuhe des Autos wechseln. Bevor wir das machen, müssen wir aber einige Dinge beachten. Wichtig ist, dass das Fahrzeug auf einem festen und ebenen Untergrund steht. Um die Räder demontieren zu können, müssen wir das Fahrzeug anheben. Dazu ist zu beachten, dass wir hier vorgegebene Aufnahmepunkte haben. Wenn wir das Fahrzeug mit einem Wagenheber anheben wollen, dann müssen wir es zuerst gegen Wegrollen sichern. Dazu legen wir den Gang ein und aktivieren die Handbremse. Hier haben wir natürlich den Luxus einer Hebebühne und jetzt legen wir los. Jetzt kannst du mit dem Schlagschrauber schon mal die ersten vier Muttern lösen. Bei der letzten sage ich gleich was dazu. Alles klar. So wichtig ist jetzt, bevor du die letzte Schraube rausdrehst, dass du einen festen Griff an der Felge hast, damit die dir nicht runterfällt. Wir sichern die Felge, bevor wir die letzte Schraube rausdrehen, damit sie beim Lösen hier nicht auf das Ankerblech fällt und dieses verbiegt. Du Johnny, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den Sommer- und den Winterreifen? Das kann ich dir hier ganz schön erläutern. Das ist im Grunde genommen, ja, das Profil, die Struktur des Profiles. Im Sommer haben wir ja einen relativ freien Asphalt und da brauchen wir ja so viel wie möglich Auflagefläche. Im Winter haben wir ja Schnee, Schneematsch und auch Frost und durch diese kleinen Lamellen, die bewirken im Grunde genommen, dass sich der Reifen in das Profil gräbt. Es gibt zwei Kriterien. Welches ist denn das zweite? Ja, das zweite und sehr wesentliche Kriterium ist die Zusammensetzung des Gummis, die sogenannte Gummimischung. Mit Sommerreifen im Winter zu fahren, das ist etwa so, als wenn ich mit Bowlingschuhen in der Halle einen Sport ausüben will. Und was ist, wenn ich einen Winterreifen im Sommer fahre? Da wird, je wärmer die Temperaturen sind, der Winterreifen natürlich immer weicher, das Fahrzeug fühlt sich schwammig an und der Verschleiß ist deutlich höher. Man hört ja immer mal wieder Profiltiefen. Wo kommst du denn dabei drauf an? Der Gesetzgeber schreibt eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm vor. Das kann man ungefähr vergleichen. Das ist etwa da, wo hier diese Indikatoren sind. Die Indikatoren hier, die sehen aber sehr, sehr flach aus. Warum braucht man denn nur so wenig Profiltiefe? Wir empfehlen bei Sommerreifen einen sogenannten Sicherheitswert von 3 mm, bei Winterreifen sogar von 4 mm. Denn je weniger Profil ich habe, desto länger wird der Bremsweg. So, dann können wir die Sommerreifen jetzt ja aufbauen. Ja, einen kleinen Punkt sollten wir noch beachten, die Radnabel neigt nämlich hier zum Anrosten. Hier sollte man vorher sauber machen, einfetten und dann erst das Rad aufsetzen. Wenn ich Felgen unterschiedlichen Fabrikats habe, ist unbedingt darauf zu achten, dass wir die dazu passenden Radmuttern nehmen. Wir sehen hier schon den Unterschied zwischen den Wintermuttern und den Sommermuttern. Ganz wichtig, dass wir die auf jeden Fall nicht vermischen. Halt, Stopp, Max! Montieren machen wir niemals mit dem Schlagschrauber. Das Rad muss sich ja vernünftig auf die Narbe setzen. Wenn du jetzt mit dem Schlagschrauber arbeitest und der dann sitzt und dann kriegt der Schläge, dann machst du einmal die Aufnahmen unten an der Felge kaputt oder du kannst sogar das Rad komplett verkanten. Das heißt, immer mit Hand am besten mit einem Radkreuz anziehen. Kleiner Hinweis, man sollte die Radschrauben oder Radmuttern immer gegenüberliegend gleichmäßig voranziehen. Solche und noch viele, viele andere verschiedene Radmuttern haben wir als Expertkit in unserem Sortiment. Ja Max, jetzt weißt du ja, wie es geht. Ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee, dann machen wir die anderen drei. Na toll. So, da sind wir jetzt ja durch. Würde ich sagen, können wir ihn wieder runternehmen und nach Hause fahren. Nee, so schnell geht's nicht, weil die Räder müssen noch mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment angezogen werden. Und woher weiß ich, welches Drehmoment wir brauchen und ist es bei jedem Auto gleich? Das ist tatsächlich unterschiedlich, weil das ist abhängig von der Marke und vom Modell. Wichtig ist, dass wir beim Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel das Fahrzeug wieder auf dem Boden stehen haben. Sommerreifen sind dran, Schrauben sind fest, Kappen sind drauf. Jetzt können wir endlich los, oder? Nee, noch nicht ganz, weil ein ganz entscheidender Faktor ist natürlich auch der richtige Luftdruck. Den muss man natürlich nach jedem Radwechsel einmal einstellen. Sollte man eigentlich sowieso regelmäßig mindestens einmal im Monat bzw. vor längeren Fahrten prüfen. Die vom Hersteller vorgeschriebenen Werte finde ich entweder im Einstieg, das heißt Fahrradtür auf, irgendwo da muss ein Aufkleber sein, oder oft auch hinten in der Tankklappe sind die abgebildet. So, Johnny, jetzt sind wir aber wirklich fertig, oder? Ja, jetzt ist das Fahrzeug soweit fertig. Das war's von uns zum Thema Reifen und Radwechsel. Vielen Dank, Johnny, für deine ganzen Tipps und Tricks. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram, Facebook sowie YouTube. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.